Ich finde, wer sich weiter informieren will und an dem Thema dranbleiben möchte, der findet auf digitalyouthwork.eu eine super Ideensammlung und Projektsammlung, eine gute Dokumentation von bisherigen Ansätzen, die man gut nutzen kann, also so für das Selbststudium. Und darüber hinaus ähm, finde ich Unterstützungsstrukturen, Kooperationen sehr wichtig. Und da gibt's in, also fallen mir zumindest in NRW, in Bayern oder in Niedersachsen recht gute Unterstützungsangebote ein die dann hier verlinkt werden.